Willkommen zurück Reisende. Wir befinden uns in No Man's Sky. Wenn ihr Spaß habt und nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren oder liken. So, in der letzten Folge haben wir uns das mit den Vikinen beschäftigt. Wir sollten nun zu den Kovacs. Auf dem Weg dorthin gab es einen Frachterkampf. Ich hätte ihn ignoriert, da wir ein S-Klasse haben. Mir ist aber aufgefallen, dass wir nur einen mit vier Segmenten hatten diese hier. Also habe ich geguckt, ob wir einen Größeren finden. Gibt einen mit 6. Da dachte ich den hole ich uns mal. Ja, das hat sehr lang gedauert. Und habe schlussendlich dann einen bekommen für uns. War bis zu, zwar rot, kann man ja aber auch ändern. Das einzige Problem war, ich habe vergessen die Technologie auszubauen. Und musste die komplett neu sammeln. Ja, nach drei Stunden, in dem nicht tun nicht der dritte Hyperantrieb in S trompen wollte, hatte ich dann aber erstmal die Schnauze gestrichen voll. Also fehlt hier leider jetzt noch ein S-Hyperantrieb. Das werde ich vielleicht irgendwann nochmal ein, zwei Versuche machen. Musste natürlich, da es nicht gespeichert war, so also übernommen wurde, musste ich hier alles selber neu bauen. habe das jetzt so gemacht. In der Farbe sind diese Flottenkommandoräume. Gut, können wir jetzt eh nicht viel mit anfangen, haben noch keine Fregatten. Da ich die. Ähm, hier würde es noch einen Wendenreiter geben. Mit alten Gängen. So schöne breite mit schwarzen fußboden die habe ich nicht da ich ja noch nicht so lange spiele deshalb müssen wir uns mit diesen leeren räumen begnügen war nicht so hübsch wird auch lieber diese breiten schwarzen gänge da könnte man dann schön raum dran setzen hier vorne habe ich uns das schöne schwarz rot das sieht sehr gut aus finde ich gestaltet der tisch war dabei und dieses Becken. Da hatte ich jetzt noch keinen anderen Platz für. Und den Plan Scanner hier hingestellt. Portal da. Hier drüben in derselben Farbe. Sandelzentrum Und in der Etage haben wir jetzt, da ich mich nicht sonderlich gut erinnern konnte. Ähm, Stehen jetzt einfach die Lagerwelt rum. Da ist der letzte. Und oben habe ich direkt verkürzt auf nur die halbe Etage Pflanzen. Wie ihr seht, es hakt jetzt auch überhaupt nicht mehr. Also angeblich kann man 21 mal 21 Räume und 13 Etagen hochbauen. Da man aber, da das ganze Spiel anfängt rumzuhaken und fast abstürzt, sobald man eine Etage voll ausbaut, lassen wir das mal lieber. Wir müssen dann noch gucken... Wie viel Geld uns das bringt hier. Ob sich das überhaupt lohnt, das ab und zu mal zu machen. Jetzt haben wir 887 Millionen. Will ich einfach mal einsammeln gehen. Genug Platz müssten wir haben. So, wie ihr seht, ich habe nicht weitergebaut. Ich habe das so gelassen. Nur die Hälfte. Ich jetzt hier noch so einen Ausguck gebaut. Falls man mal möchte. Also wir hätten ja bis da hinten bauen können. Aber das verkraftet irgendwie das Spiel nicht. So. Hab einen Teleporter, um wieder nach vorne zu kommen. Okay. Jetzt nicht einsammeln. Müssen wir mal gucken, ob sich das lohnt. Das sehen wir ja dann, wenn wir einfach an Handelsterminal gehen. Auf der Seite habe ich natürlich exakt welche Größe gebaut. Dann war hier ja einfach einmal rumlaufen. Ah. Habe ich nicht weitergebaut. Habe ich wohl vergessen. <lacht> naja, so schlimm ist jetzt auch nicht. So, einmal das Einsammeln. Es bestimmt irgendwie ein besseres System hier lang zu laufen. Aber für das erste Mal müsste es reichen. Er nimmt nicht jede mit, wenn wir durchlaufen. So, wollte jetzt hier aber auch nicht langsam durchlaufen. Aber hilft ja wohl nichts. Und dann <lacht> sehen wir auch direkt. Wie viele Pflanzen uns... Also wie viel Beutelgift uns das gegeben hat. Und wenn das ein bisschen Geld einbringt. Wir müssen das ja nicht immer machen, nur wenn wir mal wieder was brauchen. Man braucht nur für Fregatten, neue Schiffe und sowas ja das Geld. Oder für Upgrades, aber dafür haben wir auch Module. So. Und dann werden wir das mit dem Korvax machen, so wie wir das geplant hatten. Die Mission weiter von Apollo. Nein, gar nicht, wahr. Die war von Null. Genau. Die Mission war von Null. Die werden wir dann weitermachen. So, den Raum haben wir. Müssen wir drüben noch ein paar einsammeln. Und dann mal schauen, ob uns das ein bisschen Geld gebracht hat. Weil eine Riesenfarben für diese Stase-Geräte habe ich nun gar keinen Nerv. Man musste hier anpflanzen, da anpflanzen. Kombinieren. Du brauchst sehr viel von dem einen. Du musst daraus erst was anderes machen, wieder was anderes, um dann irgendwann Stase-Geräte zu kriegen. Wo 1,15 Millionen bringen. Super. Kann auch direkt lassen. Also wir dürfen hier nicht schnell durchlaufen. Den schade, weil das wenn wir eh gedrückt halten, das dauert seine Zeit, bis er einmal rum ist. Wir würden zu schnell durchlaufen. Dann bei jeden Gang ja noch ein zweites Mal zum Teil. Aber wir können ja im Kreis und den machen wir immer enger. wie beim Rasenmähen. Einfach in der Etage. Mal Kreis und immer ein bisschen enger dann. Am Ende landet man dann in der Mitte. Und dann reicht es auch mit den Frachterkrams. Wir haben jetzt den, ich hoffe ich, den größten noch, aber auch noch mal lasse ich mich da nicht ein, ein S suchen. Wir behalten jetzt den hier, der ist super groß. Sehen, Einzige, was wir vielleicht machen werden, ist ihn umfärben. Also von außen. Müssen wir dann einfach mal schauen. Aber nicht jetzt. Heute wollten wir erstmal Missionen machen. So, dann wollen wir mal unten gucken, was das Wert ist. Also, was uns das jetzt bringt. Wert ja, ist ja 61.000. Mal schauen, wie wir haben. So das ist, wo ist es. Das. Ja, Gott, wo ist es denn? dann das eingesammelt? Was sind das jetzt für ein Trick? Ach, hier ist es. Ah, ist ja nicht mal das Lager voll geworden. Ist ja bille -Balle. Können wir aber von hier... Uh, wir können auch Frachter verkaufen. So, Beutel. Gibt. 623 Stück, haben wir eingesammelt. Das ist eine ordentliche Menge. Dann 35 Millionen. fehlt doch für, wenn man es braucht. Also die Star-Geräte werden mehr bringen, aber das ist viel zu viel Aufwand. So, wir wollten jetzt in das Kovac-System. Hm. Der sieht aus, als würde es Aufladen wollen und dann springt der Kopf ab. Sonne da hinten. Ein Entdecker im B. Komisch Silber. Ach ja, ich habe gestern noch ein beim Um zu den Frachter Upgrade zu kommen. Das ist ein Piratensystem. Den hier gefunden in Rot. Ist zwar nur B, aber vielleicht. Bauen wir den meinen S um. Ich weiß auch nicht, welche Farbe die Segel haben. Habe ich noch nicht getestet, aber er war nicht ganz hässlich. Daher habe ich ihn einfach mal mitgenommen. So. Zeige euch den noch schnell einmal von außen. Und weil das Spiel jetzt Oder wo ist er denn? Das ist unserer. Wo wird der andere angezeigt? Da nicht. Das ist unser Schiff. Aber oben rechts wird uns doch noch... So. Da. da ich immer noch in dem System bin und den Frachter nicht weggebracht habe in ein anderes System, weil warum auch? Können wir den aus dem Frachterkampf Hier, der spawnt jetzt hier immer wieder wenn wir hierher kommen. Wir können uns immer die Belohnung holen für einen Piratenkampf daher bleibt einfach der Frachter hier stehen Ihr seht Eins, zwei, drei, vier, ja. fünf, sechs Segmente. Unten ist auch nicht mehr so ein komischer Gnubbel dran. Hier so einer, die wir zuvor hatten. Dafür hat der jetzt oben so einen Aufbau. Aber so schlimm ist jetzt auch nicht. Okay, dann werden wir hier mal ein bisschen aus dem Weg gehen. Und in das Kovac-System, was wir ja eigentlich vorhatten. So. Ah, da wird auch noch ein Frachterkampf angezeigt. Mhm. Kann sein, dass der Frachter in unserem System jetzt... Ich bin in der, können wir ihn nicht mehr looten, aber wir haben die Teile ja hier. Wie, es kommt jetzt wieder ein Frachterkampf, ey. Ich hab die Schnauze voll. Und hier war ein Wächterfrachter und auf den habe ich keinen Bock. Also vor, weil ich den richtigen Frachter natürlich gefunden hatte, musste ich auch erstmal dreiviertel Stunde Systeme abklappern. So, Corvax, da Raumstation. So, wo ist er? Da hinten. Ah ja, ist ja ein Kartograf, logisch. Hier sitzt da ja man ganz einfach rum. So, Lava, Lava. geschichte Ja. Jetzt müssen wir hier auf irgendeinem Planeten sicherlich. So. Aktualisieren die Mission. Wo müssen wir hin? Finde ich nicht Daten aus einem normalen Gebäude ab. Der Kartograf hat den ungefähren Standort markiert. Übrigens Daten, um das Vertrauen der Korax zu gewinnen. Ja. Ach, Verzeihung. So, und höchstwahrscheinlich müssen wir das dann mit den gig auch noch mal machen. Lückenhafte Erinnerung. Ja, Supercomputer, kann sich nicht erinnern. Schädigte Daten. Müssen dann mal scannen. Ich habe nämlich chronische Unlust, das Ding zu Fuß zu suchen. Aber es ist ein Inselplanet, das dürfte ja dann nicht so schwer sein. Oh, da ist hier sehr viel Nebel. Gott, hier ist... Ne, was denn das? Ist das jetzt Wasser? Ey, das ist Wasser. Ich soll unter Wasser suchen. Der ist ja witzig. Muss ich ja erstmal irgendwo landen. Aber hier gibt es nicht ein... Gebäude. Aber da wäre immerhin eine Insel. Hey, ja, was zum um Gottes Namen? Ihr ja, das Rote auch gesehen, oder? Prinzipiell fallen wir jetzt ins Wasser. Ich habe noch irgendwas Rotes. Ach, da liegt ein versunkener Frachter. Echt jetzt 1000 Meter. Ja, der spinnt ja wohl. Äh, wie schnell ist das blöde U-Boot? Äh, U-Boot, U-Boot, U-Boot. Muss unter Wasser. Ja, Alter, hier ist doch Wasser, du Vogel. Was zum Henker? Immer ja, die Güte, das Schwachsinn, das Ding da irgendwo zu platzieren. Ja. Es ist wahrscheinlich sautief tief, das Teil. Wo ist denn hingebaut? Ja, ich kann äh. Aber wie der Planet mir jetzt schon nicht gefällt. Ja, Gott, jetzt... dem auch der mal jetzt da zum U-Boot hier oder was? Ist, ähm, kein Treibstoff, ja oh, als ja gar nichts Boot. ja Hydro irgendein Scheiß also Hydro irgendein Kack oh mein Gott So, jetzt direkt die Landeplattform da. Kein Scanner. Ich will auch nicht scannen, du Vogel. Das geht nicht. Ich muss aussteigen dafür oder was? mit also, dem Frachterkampf will mich das Spiel ärgern. Gar nicht. So, einsteigen da jetzt. Warte, wenn er kein Gen <lacht> witzig. Aber ich jetzt ja gar nicht wohin. Was zum Henker? Also so einem war ich noch nie. Ihr lebt ganz seltsam drin. Ah, okay. Die fressen sich gegenseitig. Und das Ding da scheint auch zu leben. Wir müssen jetzt jedes Mal... Ja, 800 nach rechts. Machen wir gleich. Was ist denn das? Im Sterben? Aha. Pflanze. Ja, ich wollte das Tier zwar scannen, aber okay. Und hier war auch eben noch eins. So. Kann man eigentlich ein Unterwassertier zähmen? Bestimmt, wenn man rankommt, wa? Ja, ist klar, das Ding ist ja so schnell. Ja, wir kommen nicht dran. Ja gut, das wird nichts unter Wasser. So, wieder zu dem u boot gedöns Na ja, gut, hier ist der Frachter. Hier können wir prinzipiell eh nicht bauen. Aber die Leute suchen immer nach tiefen Ozean, um da eine große Basis zu bauen. Bin ja auf dem Weg dahin Ja, ist eben die Richtung egal, oder? Können wir mal gucken, wie tief das ist. Und wenn der Community zeigen oder selber einen Computer hinstellen für eine Unterwasserbasis. Weil, weil, wie tief das ist, keine Ahnung. Müssen wir einfach abtauchen zum Boden. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding nach oben steuert. Und... Ah, jetzt sind wir oben. Kann nicht so tief sein. Das blöde U-Boot einfach unten parken. So. Immer noch in die Richtung. Das war schon mal gut. Wir können ja dann wenigstens gucken, wie tief das ist. Aber alter, dieses lebende stellen Zeug sie hier das, das ist aus, als wir sie im Moment platzen. Da ist ein Gebäude. Das passt ja. Da sind Muscheln. Oh, und da ist. Da, wo ist denn? Bin mir fast sicher, ich habe da diese Kristalldinger gesehen. Ja, wir. Naja gut, ich wollte das Ding da unten parken. Ja. ja, jetzt schieß halt drauf. So. Davon hat man nämlich bisher nur ein. Wie der mehr Kohlenstoff? Ah, da, Perlen. So. Ach Gott, hier war ja schon wieder irgendwas ich mal von irgendem gehört ich weiß gar nicht konnte man das ding so töten Nein, so nicht so nee. hm. alternativ wechseln ja cool haben wir nicht Bienenlaser. Hm. nichts anderes eingebaut. Und yeah. hier, vielleicht bei dem anderen? Haben wir da irgendwas was eingebaut? Bienenlaser. Holzwerfer. Hartnäckig, oh, das Zeug. Bienenlaser, hm. Hier ist ein Plasmawerfer. Wie kann ich den nicht benutzen? Angeregt, Plasmawerfer. Oh, krass, wir machen gar keinen Schaden. Na, nee, ignorieren wir das blöde hier einfach. Ich habe mal schlecht. Ja, dran vorbei. Hätte er jetzt nicht mit mitgerechnet, war. Hier lebt doch schon wieder irgendwas. Ja, Tentakel können wir nicht abbauen. Naja, wo ist der Computer? Aha. Die Regenzwürfel haben wir bekommen. Wir okay, müssen wir auch nicht herstellen. Hier ist das Buch der Vikin Hier sind noch ein paar von den dämlichen Modulen, weil ja Hyper-Raumantrieb nicht wollte, weil warum auch. So. Wenn wir jetzt unser bündliches U-Boot, das schon wieder weg ist. Was ist denn? So. Hier unten mal parken. Dann müssten wir von oben sehen, wie tief das ist. Wahrscheinlich kann man mit dem nautilon drauf schießen. Diese komischen ist jetzt aber nicht wirklich der Boden. Dieses Nautilon. Singen. Du sollst singen. So also schwer. So. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Mehr oder weniger. Und scannen einmal, wie tief das ist. Weil dann wird es ja viele so eine tiefen Stellen geben. Falls wir jemals oben ankommen. Aber wenn das nicht 100 ähm, U tief ist, klingt aus gar nichts. Echt jetzt? Ist das blöde Schiff schon wieder hin? Ist doch nicht. Wo haben wir denn geparkt? Mal da unten. Ja, oh, geil, kann ich nicht skinnen. Dieses Spiel. So. 57 nur tief. Hm. So, ab zum Kartografen. Der wird uns dann wahrscheinlich zu so einem kleinen dümmlichen Gag schicken. erstmal ein bisschen surfen hier hier haben sie es ja mit Inseln richtig übertrieben das war Planet aber diese Geschwilze da, die sehen echt seltsam aus Hier, da leuchtet schon wieder rot. Ob das vom Frachter kommt, nee, warte mal da Ausrufezeichen. Was für ein Ausrufezeichen? Ah. Das Grauen aus der Tiefe wird uns hier auch angezeigt. Aber wir ignorieren das Ding einfach. Ja, das Lichtschein von dem Frachter. Oh Gott, der mal auf, nach oh, oben um zu fliegen. Lichtschein vom Frachter zu kommen. Mein, kommen wir näher. Fisch haben eine coole Form. Ja, jetzt will er nicht fliegen, oder was? Ich kann zaubern. Geschwebt. So, ab zur Raumstation. Wo schickt er uns jetzt hin? Deiner Zeit erledigt mit dem Korvax. So, jetzt. Ah, Gag-Kartograf. Wer hätte das vermutet? Und Teleport Teleport irgendwie da da wollen wir hin hätten Teleporter nehmen können aber in dem System waren wir noch gar nicht wäre ja auch möglich gewesen dass er uns in ein Gag System schickt in dem wir schon mal waren also haben wir gleich ein neues System bekommen mal schauen 6 Planeten. Ja, die werden wir jetzt kurz mal durchscannen. Wir sehen, was wir hier haben. Weil zur Raumstation müssen wir ja sowieso liegt ja auf dem Weg, das Scannen. Feuerplanet. Ah, ein Inselplanet. Super. Der nicht gescannt werden will. Ah, Nuklearer haben. So. Leerer Planet, das ist doch schön. Verwildert. Und da haben wir noch einen. Mutierter Planet. Aber wow, Aktivität Die sind immer schön. Ich glaube, das sind die mit wenig Schwerkraft. Kann man super hoch springen so also an Ressourcen. Aus also dem Metall könnte man Ferritstaub machen. Um es dann entweder für Ferritstaub zu benutzen oder weiter zu verarbeiten noch. Wir gucken mal, dann haben wir den wenigstens als entdeckt. Falls wir mal zu so einem hin müssen. Dann wird uns in dem System wenigstens angezeigt mit Name. Dann können wir lesen, was alles auf dem Planeten gab. Das scheint ein leerer Planet zu sein, auf dem kalt ist. Gucken, ist das so einer, auf dem wir gut springen können? Hm, alles fehlt, leer. Ja. Einer mit geringer Schwerkraft. Und zur Raumstation. Hm. Wo waren die jetzt? Oh. <lacht> Gehört uns. Ganz klare Sache. Wir hätten natürlich auch erst zu dem Gag fliegen können. Da gab es Also wir hätten auch erst zum Gag fliegen können, aber dass er uns so auf den Planeten schickt, ist ja unwahrscheinlich. Wahrscheinlich auf strahlten oder sonst sollen aber da sind erstmal vier Fregatten die wir uns mal angucken dann die Mission ist nicht ausgewählt der will einen doch verarschen hier wieder wir benötigen noch so ein paar schrottige Fregatten notwendig ich die Traumantenne bekommen oh so, Lava, Lava, wo müssen wir hin? Aha. Gut. Aha. Oh. Man sollte erst lesen und dann springen. Müssen zwei Missionen machen. Ja, haben wir noch nie gemacht. Zur ersten Mission, also nein, oh Gott, was soll ich jetzt geklickt? Ah, Kreaturen eliminieren, aber ja, warum schießen? Das kriegen wir hin. Verarbeitungsanlage überfallen und, ne, die haben wir gerade angenommen, ne? So und läuft, ja. Wächter eliminieren. Das dauert vier das dauert ewig, bis er kommt. Sammeln. Nicht irgendwie was Schnelles. Die Schätze müssen wir wahrscheinlich erst finden, bevor wir sie abliefern können. Ja, dann schießen wir auf so eine blöde. So, jetzt laufen die Missionen. Müssen wir die auch abschließen oder? Ja, wir müssen ernsthaft abschließen sein. So, Scheiße. Warum schickt er mich hier mal in den Katalog? Mineralator, die Gag für Probleme haben. Also. das müssen wir machen? Irgendwo drauf schießen, das gemein. Und auf dem Weg dahin werden wir einfach. Zum Betreten wird Kraft benötigt. Oh, ja. Auf Schießen auf die Tür wollte er sagen. Und auf demselben Planeten werden wir einfach auf elf wehrlose Tiere schießen. Oh nein. Oh, oh, oh. Fast den Pulsantrieb gezündet. Das ist jetzt aber nicht die Fregatte. Apollo will was von uns. Es tut mir leid, dass ich mich so spät noch melde. Oder so früh. Ich kenne die Tageszeit in deiner Welt nicht und das ist das Problem, nicht wahr? Es sind jedem so ein System egal, also. Apollo bricht mitten im Satz ab. Sein Herz wirkt Kamelsinrot. rot herzlich. Oh, Können sie das Ding nicht rot nennen? Er hat mich gefunden. So wie er dich gefunden hat. Ich kann meine Beine nicht spüren. Ist es ist seltsam. War also er ist auf Adlerstation. Station bin noch hier drin verstehst du das nicht es lässt mich nicht gehen er hat er hat mich gesehen irgendwas er sieht ja ist mir wir haben bestimmt dasselbe gesehen ich ich atme nicht warum würdest du so etwas behaupten der atlas er kann er kann manchmal denke ich an meine vergangenheit meine zukunft manchmal ich tue das was alle im universum tun was ich das weiß ich. Ich habe ein Verlangen glücklich zu sein. Geld Tag für Tag, Befehle befolgen. Das ist die Antwort, oder? Ja. Ey, warte, was? Geld. Geld ja, Befehle nein. Das ist jetzt zwei in einem. Ist ja scheiße. Ja, machen wir das. Apollo scheint stürzt zu sein und schüttelt den Kopf. Letztendlich spricht er. Seine Worte tragen mehr Gewicht, als ob sie aus einem organischen Hals stammen würden. Aha. Kann keine Sau lesen. An dieser Stelle sagt Apollo nichts mehr. Doch irgendwas, ich weiß nicht, was genau macht mir für meinen Freund und für alles Leben Hoffnung. Ja, er konnte aus diesen Hieroglyphen schließen, dass es Hoffnung bringt. Äh, ja. Oh, ja, scheiße, hab vergessen, ist Gag-System. Ja, C-Müll, da kommt wirklich, ey. Aber Helden. Ich glaube. Nein, oh, nervt mich jetzt hier. Weltraumkarte am Arsch. Hey, oh Gott, ich habe keine Lust, Mission mit C zu machen. Gehen die in einer Tour kaputt, dieses Schrotthaufen. Trotz unserer Upgrades. Hä? Ja, haben wir uns die nicht eben gerade angeguckt? Guck mal. ich bin nicht ganz aber ich bin da hingeflogen. Diese Gag, die gehen in einem so auf den Sack. Ah, gut. Komm, mitnehmen. So. Waren es nicht vier? Na gut, dann haben wir ja doch alle. Oder haben wir das da hinten? Dinger sehen auch alle gleich aus. Da ja, haben wir. So. Ab auf den höchstwahrscheinlich ekligen Planeten. Verwildert. Angeblich keine Wächter, wer es glaubt. Dann wir jetzt erstmal elf Tiere ab, schießen die Tür auf, beide Missionen erledigt und dann können wir wieder zu dem Geck-Kartografen. Nee, ungefährer Standort schon wieder ist doch nicht deren Scheißernst. Oh, Landen. Und es ist natürlich Sturm. Ja, danke. Dürfen jetzt Tiere abknallen? Weil hier ein Wächter rumfliegt, sollte man nicht direkt daneben ein Tier abknallen. Sag mal, der hat lila Fußboden, aber. Irgendwas war doch mit der war doch scheiß Wetter hier, ne? Sieden im Monsoon, ja. Schade. War ein schöner Planet geworden sonst. So. Auf dem Planeten gibt es ernsthaft keine Tiere oder was? Eben der Kristall. So, wir scannen ihn und dann knallen wir ihn ab. Ich sehe ihn gar nicht. Ist er da? Also, irgendwas schreit. Vielleicht ist es richtig. kein tot umgefallen zu sein könnte zwar sterben wo ist er hin? schön, er. mehr Pferdliche flora, aber hier war noch ja. ebener kristall bin mir unsicher ob die was taugen, müssen wir mal gucken Hm. Boah, was geht denn hier? Ist ein riesen Feld mit Sterndorn. Und diese ganzen Kristalle hier. Ja, da kommt jetzt hier erstmal kacken dreisten Basiscomputer hin. Alles ist meins. wenn man die sammelt aus reichweite geht dann spawnen die einfach wieder neu also direkt aus dem computer hin so wenn hier aber nichts hinstellen wir werden das nur lebe kristall nennen so. lebe -Kristall. Lebe. Lebe. hat keine ahnung ob kristall so schreibt so peinlich jetzt. Ist oh nee, doch geht. Also da hinten ist ein Tier. Oh Gott. Hier habe ich gesagt. Das ist auch ein Stein. Guck mal. Also die Tiere wollen ja einfach verarschen. Guck mal, der kommt hier hin man da einen impulswerfer das Vieh ja, krass, der krasse Impulswerfer schießt irgendwo hin ja, fällt auch einfach tot um ey Guck mal, hier ist eine ganze Farm. Eine Tierfarm. So. Guck mal, der ist aggressiv. Aggressive Tiere müssen getötet werden. Gehe ich auch von aus. So. Ui, wir scheinen die... Oh, die ist fertig. So, dann müssen wir jetzt mal unsere Knarre wechseln, sonst kommen wir da nicht in die Tür rein. So, ah, nee. ja, wie wo? Ah, lang. Also, schöner planet denke ich mal, wenn der nicht so. hier war, habt ihr das, da, da war ein grünes Symbol. Graben Mineralformation. Ja, hier gibt ja alles. Und angeblich kann man die hier als hier ja, haben. Hm, keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. In dem blöden Sturm sehe ich die Viecher auch nicht. Also, da hinten sind welche. Ist hier auch einer Also das müsste man mal in den Betracht ziehen. Wenn hier kein Sturm ist. Wir müssten hochfliegen und dann damit füttern. Dann müssten sie eigentlich nach unten kommen. Das Problem ist ja einfach nur da hoch zu kommen. Sie nämlich aus dem habe ich auch das Gefühl, die fliegen mal weiter weg. Komm mal da hoch, komm mal da hoch, komm mal da hoch, komm mal da hoch. Los bitte, bitte, bitte, bitte. Bitte. Bitte. Oh Gott, scheiße, sind wir weit weg. Ja, äh. Oh, schade. Ah, wo ist das Gebäude? Da. Also erst lila. Wir haben ja lila Planeten gefunden mit Weißwetter. Und so einen suche ich eigentlich also mit vernünftigem Wetter für eine schöne Basis halt dann, ne? Weiß es schon wieder ein bisschen später, aber wir machen die Mission jetzt hier noch. Wir wissen, was so der Geck uns schon wieder hinschickt. Ja, jetzt sie wieder nicht ausgewählt. Das Ding als Fliegetier. Cool. Ne, da. Bergen. Da. Was die Tür da drüben. Wir hätten jetzt natürlich die Mission mit dem Hund direkt verbinden können, weil auf der anderen Seite der ist ein Hund. Also ein Wächterhund. Aber das wussten wir ja vorher nicht. Daten herunterladen. Und wir hatten das Passwort. Mhm. Ich Müssen wir ganz kurz hier warten. Also die Wächter werden wir natürlich auch noch irgendwann schlachten gehen, aber wir mal ganz tag nichts anderes machen außer Wächter schlachten Und damit wir in das geborgene Glas kommen. Ah, das Geräusch kam jetzt aber ein bisschen sehr spät. So. Los einsteigen, einsteigen, einsteigen. Oh, da ist sogar am Berg. Mit lila Spitze. <lacht> lila Spitze. Ja. So, wo ist die Raumstation? Da hinten. Dann können wir die beiden abgeben. Und dann... Oh, warte. Nicht, dass der Gag uns jetzt dann... mal losschickt. Weil wir haben ja gerade für ihn... Gesehen, was gemacht, ne? Das war so komische Mission, die man einfach ignorieren kann, eigentlich, aber ne? Eine fischkopf das ist ja so. Oh nein. Oh Gott, ich drücke. Wie war da einreichen? Wieso? Was zum... Hä? Hat er jetzt nicht, oder was? Ich hab ihm beide... Ja. Rot-Tricks. Ich weiß, ich weiß nicht. Auf nicht, als wir gelandet sind. Also, man muss eine abgeben, eine Stunde warten und dann die andere abgeben. <lacht> Super Konzept, ey. Ja, lass dich anquatschen, scheiß Gag. War. So. Einreichen. Oh. Fertig. Mm. Ertrag 1 von 2. Oh. Jetzt die Mission auswählen. Uh. Das ist eine dämliche Scheiße. Missionsagenten. So Krass, ne? Hat nicht mal ein Symbol. Alter, müssen wir zu einem anderen. Da steht irgendein Missionsagent. Alter, wenn wir jetzt woanders hin müssen. Oh. Wir haben abgeschlossen. Verträge für die Gaggab geht trotzdem nicht. Oh, was ist das für ein asozialer Scheiß Oh ja, zeigt die Mission an, du Vogel. Ja, blend die nur nicht ein, ey. Also, man muss auch noch spezielle Missionen machen. Diese Gag, die gehen mir immer mehr auf den Sack, ey. Ja, und welche...